der großen Kleinen Bahn, willkommen zum zweiten Teil der Modellbahnausstellung in der Niederlausitzhalle Senftenberg. Wir haben hier nochmal einen Blick über die ganze Halle. Jetzt diesmal ohne mein Gesicht, was wir dann im ersten Teil gesehen haben. Wir sehen, es ist also relativ groß und wir fangen hier an mit einer eher kleinen Anlage. Na, ihr wisst ja, dass ich immer gerne darauf hinweise, ne? Platz ist in der kleinsten Hütte. Ähm, und wer eben nicht Großes bauen kann, der kann eben was Wunderschönes, Kleines bauen. Hier mit vielen selber gebauten Bäumen. Also hier hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, und es gibt natürlich bei einer großen auch große Anlagen. Mit Abrambachern. So, jetzt bin ich ja beim Nachvertonen leider ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich hatte es ja schon im ersten Teil erwähnt, dass also ich immer das Problem hatte, dass ich das ja aus Leipzig gewöhnt bin, dass da alle Anlagen immer wunderschön beschriftet sind. Und hier muss du immer, immer erst mal ein bisschen suchen, äh, wo dann naja, die, wo die Kollegen herkommen, was es darstellen soll. Ja, hier ist einfach Woche äh, ein drei, vier in der DDR. Mit Abrahmen-Bagger. Ne Quatsch, was erzähle ich? Kohle-Bagger. Na, no, am Tagebau. Einen schönen großen Bahnhof. Ich mag es ja immer, wenn dies äh, wenn die Bahnhöfe auf den Anlagen so ein kleines bisschen so leicht diagonal sind. Aber hier bei der Breite der Anlage und der Länge ist es also völlig ausgeschlossen, dass man das macht. Ja, hier ist auch ein schönes Highlight. Das ist also eine Brikettfabrik. Die haben dann gesagt, wenn man hier, was weiß ich, da voll aufdreht, dann ist die ganze Halle blau. Also der der war hier sehr sehr ergiebig. Und hier haben wir von der Bruttoch das dazugehörige Bergwerk. Der mit dem Kollegen da hinten hatte ich dann noch ein nettes Gespräch. Hier kommt jetzt der Schwenk. Wir haben es hier mit dem Lausitzer Modellbahnverein zu tun, Na, der diese Anlage hier gebaut hat und betreibt. Hier noch ein paar Fotos. Hier habe ich vorhin Abbrauenbagger gesagt, das ist völliger völlig Quatsch. Ne? Das ist ein Schaufelradbagger, der also im Tagebau dann in dem Fall für den Abbau der Braunkohle vorgesehen ist hier sehr schön im Modell umgesetzt. Na, eine größere größere bw oder zumindest Behandlungsanlage und die Brikettfabrik nochmal im Bild. Ja, Hier mal ein Schwenk im hinteren Teil der Ausstellung. Hier ein Laser Quad das sieht ja also ein bisschen wild westmäßig aus hier. So vom Baustil her. Eine Autorennbahn gab es auch. Ja, also Carrera Digital. Aber oh, ich habe da jetzt nicht so weit gegriffen. Ich sehe auch, dass sie... Ich bin ja bei auto immer der Meinung, man muss die Magneten rausnehmen, weil das eigentlich Schwachsinn ist, ne? also, das ist. Wenn das Auto aus der Spur fliegt, hat es viel mehr Schaden, als wenn du das gleich ausbricht, und schnell fährst. Dann haben wir hier eine schöne äh, Schwachsporanlage, auch schön gestaltet. Quasi ein bisschen, naja, eine Zusammenfassung aller Schwachsporanlagen. Das ist <lacht> ein bisschen der Eindruck, äh, was jetzt den Fahrbetrieb anging, also davor viel, äh, da fuhr so, viel, was da so in Deutschland unterwegs ist. Aber wir lassen ihn mal selber zu Wort kommen, da kann man das alles mal erklären. Du fährst da bisher gemischt, ne? Weil das sieht doch wie nach Spreewald aus. Also Spreewald Und das noch nach nee, Ne, das ist Sächsische Schnurspur und der dahinter ach, steht, ach, das ist Hartz-Querbahn. Warte mal, ach das Handel, was das? Jetzt Handel E, ne? Hm? Das Handel e, was du jetzt das hast. Das das H0 E, ne? So, Nur der Zug, der im zweiten Gleis steht, hat ein etwas größeres Raummaßprofil. Äh, Raum mhm. Weil in der haben sie ein bisschen anderes Raumprofil Ja, ja, das ist die Spur sehr ist ja auch kreiber. Ja, finde äh, ich bitte diese wohl. A0E als auch in 0 m also Meterspur, also 400 hochzuliehen. Ja, da war ich sogar so verwirrt, dass ich schon gar nicht mehr gesehen habe, ob es A0E oder a m ist. Also, das hat mich schon ein bisschen von Socken gehören. Nee, das ist dann so die Geschichte. Ich meine, man muss auch als sagen wir mal, Purist auch ein kleines bisschen, sich ein kleines bisschen Toleranz erhalten. Dass man dann die Welt versucht, auch mal mit den Augen der anderen zu sehen. Ob man das jetzt selber für sich umsetzt oder nicht, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Insgesamt fand ich es eine schöne Ausstellungsanlage. Und Schwarzschwörthema ist jetzt auch nicht so häufig, ne? Hier dann wieder ein paar Bilder von der Anlage Bei diesem Bild äh, ja, möchte ich ein bisschen mehr erzählen, weil ihr habt ja sicher schon gemerkt, an meinen Videos bestimmte Themen, die liegen mir immer besonders am Herzen. Eins davon ist die Gestaltung von Felsen und hier haben wir mal was, was eher seltener auf der Modellbahnanlage gezeigt wird. Wir hatten ja im ersten Teil die, Kalkfelsen, also die Kreidefelsen und hier haben wir jetzt mal ein paar Kalkfelsen. Die Gestaltung sieht da einfach ein bisschen anders aus, auch farblich, als das, was man eben sonst äh, naja, so in der Felsgestaltung macht. Naja, und das hat er doch hier schön hinbekommen. Also das sieht sehr, sehr schön aus hier, wie er das gemacht hat, auch farblich. Na, also da kann man sich da eine Scheibe abschneiden. Ja, Kalk ist jetzt als Felsen auch nicht so super häufig in Deutschland, wird aber eben auch viel auch abgebaut. Ne? Also da gibt es häufig Steinbrüche, weil Kalk ja für diverse Bauunternehmungen ein wichtiger Rohstoff ist. Hier haben wir dann noch was Schönes und zwar äh, möchte ich hier mal auf diese Steinnachbildung oder Pflasternachbildung mal Hinweisen. Das ist sicher hier so eine Drücktechnik, würde ich mal vermuten. Also man hat da hier, was weiß ich, Trittschallschutz oder irgendwas ähnliches. Also quasi ein Schaumstoff, wo dann äh, diese, diese Steine, so also diese Fugen dann so eingedrückt werden. Na, also wenn man das richtig macht, dann sieht das richtig toll aus. Ist eine sehr mühsame und zeitaufwendige Arbeit, wo allerdings wirklich richtig was rauskommt am Ende. Wir sind im hinteren Teil der Halle angelangt. Ja, und hier gab es noch ein paar schöne Sachen, die also vom Modellbauerischen, also wirklich allererste Sahne waren. Das ist, glaube ich, müsste jetzt hier eine Feldbahnspur 0 sein. Also, also nicht 0 E, 0 F, irgend was ähnliches. Mit einzeln gesetzten Steinen hier im, im Pflaster. Also das ist sehr, eine sehr schöne Arbeit, Auch wenn man sich die Gebäude hier hinten anguckt, die gealterten Türen. Also das man ist alles, das alles also wirklich... An. Also da hat man nicht viele Ideen, wie oh. man es noch besser machen könnte oder eigentlich gar Keines keine. Also das ist wirklich absolut top, finde ich. Ende, genau. Also ich bin begeistert. Das ist wirklich toll gemacht. Und eben auch wieder, naja, halt eine Mini-Anlage. Hier haben wir neben gleich das... Äh, ja, also entweder man macht die Anlage das Thema kleiner oder macht die Spur kleiner. Das ist ja hier, jetzt wir auch noch H0 Straßenbahn. Hier haben wir noch einmal Straßenbahnanlage H0. Auch, sagen wir mal, von der Größe her überschaubar. Das war überhaupt <lacht> die kleinste H0-Anlageklappe. Ja, jetzt hier also da noch eine Straßenbahn hinten herfährt, was allerdings eben, ja, vom Betrieb her relativ einfach, aber... Naja, vom Arbeitsaufwand ist das natürlich toll, das ist toll gemacht. Ja, dann haben wir so, naja, oh das würde ich jetzt vielleicht so als typische Heimanlage bezeichnen. Und Spur Z, also da ist heute oh, halt eine kleine Spur, da passt viel rein. Ja, da kommt man ganz schön, also weiß ich weiß nicht, wie lange man ja halt so baut. Also das ist so ein Projekt für Jahre. Mhm. Dann noch ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Eisenbahn. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Märklin Spur 0 oder Spur S ist. Also es ist auf jeden Fall etwas älteres, was hier seine Runden dreht. Die dritte Jahreszeit haben wir hier auch wieder eine Schmalspuranlage sehr schön gestaltet dann hatte ich das Schild extra gefilmt, aber ich habe es gar nicht gesehen von wem das war. Ich glaube Cottbus hätte ich da wohl gelesen. Ja, eine schöne, kleine, nette Anlage. Und frühe Epoche. Dann haben wir hier so Mini-Anlagen, also Inspur N, Z und T Und dann irgendwo kommt dann gleich noch die kleinste Anlage das überhaupt Das ist dann ja. Wenn ich das nicht vorwegnehme, da ist sie da, Das ist irgendwie 1 zu 1000 Da fährt allerdings dann die Lok nicht mehr auf einer richtigen Schiene sondern eher auf einer glatten Fläche die dann als Schiene bedruckt ist und unten drunter ist dann ich da schon mal ein aus drei Teilen, dann kommst du da dazu. An. Na gut, das sind Teile jetzt ja, noch. Ja, natürlich. Wie sieht das ist... Hey, das ist eine Lupe. Guck mal, das ist... Nee, ein... no. nee. Sie mit der Brille schon mal nicht mehr. Nee, eigentlich schon. Dann haben wir den Kollegen mal selber zu Wort kommen lassen. Nun habe ich mir selber das Wort abgeschnitten, aber das macht nichts. Äh, das Thema Buddelschiffe sollte ja eigentlich bekannt sein, hier ist dann nochmal diese Flaschen, diese Flaschenwelten ist dann hier nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben worden, dass man hier eben noch andere Sachen da in die Flaschen hineinpackt. Irgendwas Modellmäßiges. Ja, das ist dann auf der Modellbahnausstellung da etwas andere Modellbau. Spur G gab es natürlich auch, allerdings eben hier nur im eher bescheidenen Maß. Das war glaube ich ein Händlerstand da so. Ein bisschen was aufgebaut hat. Ja, Händler gab es natürlich auch, dort habe ich auch nichts nicht geguckt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst so eine Videorunde gemacht. habe mich mit den Leuten unterhalten, das hat auch sehr viel Zeit gekostet. Äh, dann habe ich mich so wie so Schneckenhase ne, von erst nach hinten in, in, in, durch die Halle bewegt. Ne. ist das hier weiter hin? Da war einer Eisenbahnfreunde e.V. Das war auch so eine typische TT-Heimanlage. Ja, es ist TT. ich war gerade im Zweifel. Weil ich hatte, man hat er zu so viel gesehen in der Riesenhalle. Also ich weiß da keine Einzelheiten mehr. Und wenn ich da jetzt nicht auf das Schild... Äh, geschwenkt hätte, ich hätte es wirklich vergessen. Dann habe ich noch eine Fotorunde gemacht und dann war ich so fertig, da war ich, da tat mir alles weh. <lacht> da war ich war es der Bewegungsfall. Übrigens noch eine schöne -E anlage ja, mit einer wunderschönen Brücke. Gestaltet. Also, ich, das ist ja jetzt hier, naja, man wird das jetzt Modulbahn nennen, ne? Einzelne, aber eigentlich genau genommen sind es Segmente. Segmente ja, sind es unter, unter anderem deshalb, weil eben die, äh, die Schnittstellen nicht genormt sind. Und das ist hier auf der Anlage gerade das Gute, ne? also dass das eben nicht alles, dass alles ein bisschen kreuz und quer geht und von schief nach schräg. Das äh, ist der, der Eindruck, ist dann einfach besser. Tja, hier haben wir auch eine h anlage die hier mit einem gesunden Epoche-Mix daher kommt. Es ist dann immer Epoche 6, ne? da gibt es ja dann Museumszüge. Verein für Berlin-brandenburgische Verkehrsgeschichte vermute ich jetzt mal. Das habe ich jetzt nicht so nicht äh, in der nicht so mitbekommen. Sehr große Segmentanlage. Das ist eben auch immer so ein bisschen, naja, wer es halt mag. Ne? Also, das hat alles Vor- und Nachteile. Bei solchen Anlagen ist eben das, die, die Segmenttiefe sehr schmal. Und das heißt, es fehlt so immer ein bisschen die Tiefe, aber ich habe eben die Länge. Ne? Also ich habe dann eben sehr, sehr lange gerade Gleise, wo gigantische Züge drauf fahren können, die eben so auf der normalen Heimanlage oder auf vielen Vereinsanlagen eben so nicht möglich sind. Also wir hatten ja mit unserer Rauenfels, äh, die war ja auch recht groß, aber die Züge waren limitiert. Ich konnte da jetzt nicht in, mit 10 dran dranhängen. Na, oder noch mehr, das hat die Anlage nicht hergegeben. So eine Anlage wie diese gibt es aber ja. Das ist immer, weil ich dann auch immer Diskussionen höre, dass dann viele, also diese Formen, damit wir dann nicht so schätzen. So, hier sind wir bei Spuren größer, das ist dann also die Spur 1. Äh, also so vom Angucken eigentlich die ideale Spur. Ne? Also, das also hier geschwungene Formen, äh Gleise, die den Namen verdienen. Räder und Spurgrenze, die den Namen verdienen, das ist also hier muss war viel weniger Kompromisse eingehen und es läuft trotzdem ohne großen Aufwand. Also das ist eine äh, schöne, schöne Sache, aber das ist dann wirklich was für Turnhalbenbesitzer, da eine halbwegs vernünftige Anlage aufzubauen. Hier hat man da auch da wieder das Problem mit der Länge. ist also selbst als wir Segmentanlage, die sehr, sehr groß ist. muss man eben dann doch äh, die Bahnhöfe kürzen. Und dann passen die ganzen Langzüge halt nicht mehr rein. Neu, wobei der eigentlich Also auch ein wunderschöner zug Na, die, also die, die wagen den hechtwagen die gibt es auch in der Null. also muss ich das so angucken das sieht irgendwie ganz anders aus Na, also die es gibt in 0 schon schöne modelle aber das ist ein, noch ein paar normatakenschärfer hier Plus vier Wagen der, der Zug. Ne, das ist ein ja, naja, Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel, wie viel Wagen an einem anderen dran hängen. Aber bitte was kann man eigentlich mal begeistert sein. Ja, das müsste auch hier 0E oder irgendwas sein. Das sind äh, Hotelbahnkollegen aus Dipol des Waldes habe ich mal gemerkt, weil da äh, jemand dabei ist, der da hingezogen ist, der früher bei Friedrich List in Leipzig war, dem ich mich dann angeregt unterhalten habe. Ja, und der die gab es ja da in der Nähe, ne? also, Wir hatten einen Glücksaufschacht, da ist allerdings Kohle gefördert worden und nicht hier ein Stein. Und weil ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt bloß quasi die Steine jetzt ein bisschen Ersatz für die Kohle ist. Zumal man jetzt sagen muss, dass die Kohle, die da in dem, in dem Windberg-Revier, wo da dieser Glücksaufschacht war, dass die nicht so die herausragende Qualität hatte, aber jetzt so schlimm war es nicht. No, ja, ist also mal eine richtige Verladung eingebaut. Also, typisch ja... ist Walde. Ich bin ein bisschen Windberg-Fan, das ist noch Possendorf, glaube ich, dann müsste dann der nächste Ort sein. Und das ist also auch in der Nähe von der Windbergbahn. So, dann haben wir hier Gäste. Ein Belgien sein. Gäste aus Belgien. Die hier. Gut, was ist das für eine Spur? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> das ist, wenn dann hier geht, eine Perspektive verloren im Video. Also das kann alles sein. Ja, ich glaube auch Es sieht auch irgendwie größer aus, habe ich jetzt hier so im Video. ich weiß es einfach nicht mehr. Also man ist dann irgendwann so, wo die Ausstellung geht, das ist auch immer die Gefahr bei der Messe. Also ich will ja diese auf der Messe dann mal auch vielleicht mal ein bisschen mehr zeigen. Das letzte Mal habe ich das alles in ein Video gepackt. Äh, weiß ich nicht, ob ich da dann wirklich die Ausdauer habe, das wirklich dann so... Also müsste sich da eigentlich notieren, aber was will man noch alles machen? wird es halt am Ende ein Video, was dann so ein bisschen halbprofessionell ist und ein bisschen locker. Ja, das, ist, glaube, das ist auch keine Katastrophe. So, was haben wir jetzt hier schönes. War oh, das ist jetzt auch eine oh, Ne, das ist N. Ach ja, das waren, das ist N, das sind die Berliner Kollegen. Das war auch so eine. So eine Anlage, wo nichts dran stand. Und dann war irgendwie da eine Frau, die. Ja, ja, deshalb stehe ich ja da, damit sie mich fragen, deshalb sind die auch keine Schilder. Ja, aber ich habe es ja dann vergessen. Das hat ja mit älteren Leuten zu tun. Und die sind halt ein bisschen vergesslich. Vor allem nach Corona. Diverse Dampfmaschinen. Ja, Oder also eher so ein Dammelsorium. Ja, die, nee, die rechnen. Ja, Modellbahnanlage Ost-West in TT vom Modellbahnclub Heuerswerda. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich da hingefahren bin. Einfach weil man da eben dann auch mal ein paar Modellbahner sieht, die man jetzt, also Anlagen sieht, die man eben nicht zu Gesicht bekommen würde, hier in Leipzig oder jetzt auch mal im zentraleren Sachsen. Auch schön gemacht, also kann man nicht meckern. So, das müsste dann der Westteil sein hier, ja. der andere Anlagenschengel, und ist auch schöne Felsen gebaut, oh, hier fährt es auch mit Dampf. Da steht doch tatsächlich ein DB-Zug. Naja, also ansehenswert. Ne? Also da kann man nicht mehr kommen. Ja, und dann haben wir hier die letzte Anlage des heutigen Tages. Mit. Auto Fahrsystem, So was bewusst man nicht. faller Fahrsystem, system weil ich nicht weiß, ob das alles immer alles noch für, für Faller ist. Ich habe da keine Ahnung, also ich müsste da eher so Pferdevorwerke animieren. jetzt auch gerade wieder erst <lacht> im Video. Ja, das sind dann so die letzten Aufnahmen, die man macht, wenn man dann also schon ein bisschen durch ist. Ja, und dann gibt es ein paar Bilder, die ich nicht zuordnen denn den Anlagen, wie das hier zum Beispiel, aber das wollte ich jetzt euch nicht vorenthalten. Und dann vor allem das hier, na, also Gewässergestaltung ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist allerdings hier mit einer Seefolie gemacht. So aus dem Blickwinkel sieht es gut aus. Wenn man von oben drauf guckt, ist dann die Folie doch ein bisschen wellig geworden. Na, Bienenstöcke. Ja, und wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Teil war ja nun deutlich länger als der erste. Ich wollte es nicht nochmal teilen. Na, sonst... Hätten wir hier drei, drei Wochen hintereinander nichts anderes gesehen als die Ausstellung. Ja, also in dem Sinne, noch einen schönen Abend. Macht was draus.